Hallo zusammen, er ist Riyad und ich bin Nicola und wir sind Lehrling als Plattenleger bei Neva Platten AG. Heute wir zeigen wir euch unser Arbeitstag. Andiamo! Als Plattenleger müssen wir Wand und Boden mit keramischen Platten verlegen, zum Beispiel Badesimmer und Kuchen. Als Plattenleger gibt ich viele verschiedene Uhr. Wir sehen für die Schweiz. Und was mir am meisten gefällt, ist, dass man mit vielen verschiedenen Baumaterial arbeiten kann. Was mich mit wieder Morgen aufzustehen, ist auf jeden Fall, wenn ich bei der Arbeit bin. Dass ich gerade das ganze Team. Sehe. Ich finde unser Team mega cool, wenn wir etwas brauchen. Unser Meister ist immer da. Wir sind äh, immer gut unterstützt. Wenn man zu der Plattenpflegung kommt und man einmal angefangen hat, ist es wirklich wieder rauszukommen. Auf einmal ist es einfach so voll, viel Zeit verboten wie wir, weil wir einfach so Spass hat an der Arbeit. Und da kommt der Chef von seit auf, wo wir zusammen rumregent. Ich finde es gut, dass wir mit NEBA wir nach dem Abschluss weiterarbeiten können und es gibt Möglichkeiten zum Weiterbilden. Heute haben wir einen Einblick auf unseren Arbeitsalltag. Da würde ich würde euch nur empfehlen, bewegen wir euch. Yes!